Feuer luderten vor genau 90 Jahren in vielen deutschen Städten. Mit großem Aufwand inszenierten die Nazis die Verbrennung von Büchern, die ihrer Ideologie zuwiderliefen. Werke von Andersdenkenden und jüdischen Autoren landeten auf den Scheiterhaufen. Unter ihnen so große Namen wie Heine, Kästner oder Brecht. Historiker sehen in der Bücherverbrennung den propagandistischen Höhepunkt der Machtergreifung. Heute wird überall in Deutschland an den 10. Mai 1933 erinnert, auch in Berlin. Der Schriftsteller Maxim Leo liest Kurt Tucholskis das Ideal. Ja, das möchte. Eine Villa am Grünen mit großer Terrasse vorn, die Ostsee, hinten die Friedrichstraße. Erinnerung an einen Autor, den die Nationalsozialisten als undeutsch und unerwünscht brandmarkten. Seine Bücher warfen sie ins Feuer, auch hier auf dem Berliner Bebelplatz, Zusammen mit den Werken vieler anderer Autorinnen und Autoren. Maxim Leos jüdischer Großonkel hat das miterlebt. Es hat sich so materialisiert auf diesem Platz, dieser Hass, diese Energie, diese Gewaltbereitschaft, die Freude an der Gewalt. Und er hat, glaube ich, in dem Moment wirklich wie auch mancher anderer verstanden, dass man wirklich vielleicht überlegen müsste zu gehen. Auf schwarzen Listen wurde vorgegeben, welche Autorinnen und Autoren als unerwünscht galten. Im Frühjahr 1933 loderten in vielen deutschen Universitätsstädten die Feuer. Zehntausende Werke von etwa 300 Verfassern wurden verbrannt. Alles dem Feuer gegen und politischen Verrat. Es war sehr gut organisiert, es gab viele Verbündete, Studierende, Professorinnen, Professoren, die mitgemacht haben, Burschenschaften. Und hier auf diesem Platz standen auch Tausende von Schaulustigen, die das toll fanden. Heute wird aus den Büchern gelesen, die damals auf den schwarzen Listen standen. Zur Erinnerung an die geistige Barbarei der Nationalsozialisten, aber auch als Signal in die Gegenwart. Das sind äh, leider Dinge, die bis heute geschehen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir gerade dieses Gedenken in Erinnerung halten wollen für Demokratie und Meinungsfreiheit gegen Intoleranz und Gewalt.